Hallo. Ich möchte euch kurz zeigen, wie schnell mein älterer T420 ThinkPad Laptop hochfährt, nachdem ich eine Samsung 840 Evo SSD eingebaut habe. So, los geht's in 3 2 1. ich finde nicht. 3 2 1. Was? Und wir sind da. Fertig. Das war's.